Digitalisierung als Kosteneinsparung kann gar nicht mehr funktionieren. Billiger geht es kaum noch als eine deutsche Universität. Es wird ja viel gesagt über Hochschule 4.0, Digitalisierung der Hochschule. Was passiert? Das sind so ein bisschen Marketingmaßnahmen. Hier vielleicht wird mal die Webseite aktualisiert. Aber so richtig viel ist in Deutschland noch nicht passiert. Die staatlichen Hochschulen in Deutschland wissen eigentlich kaum etwas über ihre Studenten. Sie wissen gerade mal, wo sie Abitur gemacht haben und mit welcher Note. Und das war es in der Regel auch. Und Digitalisierung kann man nutzen, indem man viel, viel mehr erfährt über die Studierenden, überlegt auch, wie kann ich sie binden? Wie kann ich wirklich qualitativ oder wie kann ich interessierte, besonders leistungsstarke Studierende, die sich bei mir beworben haben, egal ob ich Heidelberg, Mannheim, München oder Hamburg bin, wie kann ich sie dazu bringen, dass sie sich auch bei mir einschreiben? Also es gibt ja Universitäten, da bewerben sich tausend Studierende aber nur hundert davon schreiben sich ein, weil sie auch woanders zugelassen sind. Und die Universitäten wissen gar nicht, warum die Studierenden nicht zu ihnen kommen und woanders hingehen. Das kann man ändern. Bisher ist das kaum möglich. Zu viel Verwaltungsaufwand, schwieriger Datenschutz. Und die Daten gibt es einfach gar nicht. Das kann man digital viel besser lösen. Die Frage ist ja, sind wir in Deutschland gut unterwegs oder nicht? Ich glaube, Hochschulen auf der ganzen Welt sind sehr konservative Einrichtungen, was ihre Reformfähigkeit angeht. Deshalb wird die Veränderung, die digitale Veränderung der Bildungseinrichtung von außen kommen. Es werden neue Wettbewerber entstehen, private Hochschulen werden das zuerst aufnehmen, Plattformen, die von außen kommen, werden das machen. Das, das sind wir aber nicht allein. Das ist in den USA genauso, das ist in Frankreich genauso. Wir hören immer von den Beispielen Stanford, Harvard, MIT, dass die natürlich jetzt MOOCs anbieten, große Digitalplattformen anbieten. Wenn man sich die Realität dort anschaut, der normal Student sitzt im Seminar, sitzt in der Vorlesung. Dort wird vielleicht eine web lernplattform stärker benutzt. Es gibt einen stärkeren Austausch, aber da werden auch kaum MOOCs eingesetzt für den normalen Unterricht. Das dauert noch eine Weile. Deshalb glaube ich, wir sind in Deutschland sehr gut unterwegs. Wir müssen langsam an den Punkt kommen, dass wir machen. Wir brauchen fünf Hochschulen in Deutschland, die anfangen. Die nicht nur sagen, wir stellen auch einen MOOC rein, den kann sich dann irgendwer anschauen, sondern wir digitalisieren zum Beispiel das Thema Studierendenverwaltung. Wir digitalisieren das Thema Alumni. Wir digitalisieren eine gesamte Fakultät und bauen eine, eine digitale Fernfakultät auf. Das wäre spannend. Dafür braucht es jetzt Ressourcen. Die Ressourcen sollten wir einsetzen an fünf Universitäten. Jetzt kommt natürlich dann wieder der, der strategische Punkt. In Amerika sind es Stanford, Harvard, MIT, Marken, die jeder auf der Welt kennt. Die deutschen Universitäten, da gibt es nicht so viele, die man kennt. Wenn man überlegt, wir wollen das im Ausland nutzen, dann müssen das Universitäten sein, die im Ausland auch bekannt sind. Die Bundesrepublik Deutschland zahlt sehr viel Geld für Wissenschaftsprojekte im Ausland. Wir finanzieren mehrere deutsche Universitäten im Ausland, was kaum einer weiß. Da werden dann Professoren eingeflogen für ein Wochenendseminar, für ein, für ein zehntägiges Intensivseminar, wenn überhaupt. Können wir das nicht digital besser machen? Können wir da nicht eine digitale Plattform bauen und sagen, die besten deutschen Seminare und Vorlesungen können wir auch digital exportieren.